Hallo, wer sich wundert, warum Linux Mintcom im Moment down ist, wurde aus Sicherheitsgründen von Clement Lefebvre abgeschaltet, weil der Server gehackt wurde. Und zwar muss er seine Version, die er drauf gespielt hat, von WordPress erstmal aktualisieren. Das dauert ein bisschen Bulgaren. Und so sieht es im Moment aus. Vielleicht sind es auch ganz andere Leute. Haben auf dem Server die Linux Mint 17.3 Nanom Edition modifiziert, den Link darauf äh, umgelenkt auf einen bulgarischen Server. Das müssen nicht unbedingt Bulgaren sein. Zumindest zeigt der Link äh, auf irgendwelche Absent-Wodka-Com ja, auf diesen Server. Wer am 20. Februar sich Linux-Mint in der c Edition höchstwahrscheinlich die 64-Bit-Version als einzige komprimiert hat, der checkt bitte mal nicht unbedingt nur die ISO, die könnt ihr direkt löschen. Wer es dann auch noch installiert hat, überprüft, ob diese Datei bei euch existiert im Verzeichnis varlibman.cu. Das ist nämlich das bösartige Backdoor-Dingenskirchens und zwar soll da ein Tsunami-Backdoor drauf sein, ein älterer Backdoor, der Passworte klaut. Deshalb ist im Moment Linux Mint down nicht, weil Linux Mint schlecht wäre, WordPress hat anscheinend eine Sicherheitslücke, vielleicht hat man auch nicht die aktuellste Version von WordPress drauf oder einen Konfigurationsfehler gemacht, der ausgenutzt wurde. Linux Mint hatte bereits im Dezember einige Problemchen mit der Webseite und äh, vielleicht hat man dann beim Wiederaufspielen der Software Neuaufbau äh, einen Flüchtigkeitsfehler gemacht, vermute ich mal. Also wie gesagt, checken, wer Linux Mint 17.3 Cinnamon Edition runtergeladen hat, am 20. Februar mal dringendst überprüfen, ob die Datei varlib.man.cu bei ihm existiert. Wenn ja, Backup von den Dateien machen und überschreiben äh, durch eine andere Linux-Distro. Die ISOs wegschmeißen, die DVDs oder USB-Sticks, wo das US ISO drauf ist, äh, formatieren, löschen, wegschmeißen. Und dann ist wieder alles äh, gut. Äh, gut, ich hoffe, ihr mit geholfen zu haben. Verbleiben mit freundlichen Grüßen und Tschüss.